Hallo zusammen, ich bin Renato, Konstrukteur im dritten Lehrjahr hier in der WKG in Beretschwil. Kommt doch mit, ich zeige euch meinen Arbeitsplatz. Ich habe den Beruf Konstrukteur gewählt, weil mich das kreative Denken in Kombination mit dem technischen Zusammenhang interessiert. Das Arbeiten am Computer und das Konstruieren im CD-Programm macht mir einfach Spass. Zu meinen Arbeiten als Konstrukteur gehört das Zeichnen und andere von Fertigungszeichnungen. Dazu kommt das Erstellen von Kundenzeichnungen. Da stelle ich unsere Ventil und unsere Messzeiger nach Anforderungen und Wünschen vom Kunden zusammen. Neben der Arbeit in der Konstruktionsabteilung besucht unser Konstrukteurlehrling im ersten halben Jahr einen Grundkurs im Ausbildungszentrum in Uster. Zudem absolvierst du im Verlauf deiner Lehre ein Werkstattpraktikum und lernst die anderen Abteilungen und den Fertigungsprozess kennen. Dadurch verstehst du den Zusammenhang von Fertigung bis Montage besser und kannst so deine Konstruktionsweise optimieren. Du hast viel mit den unterschiedlichen Abteilungen zu tun und stehst in ständiger Zusammenarbeit. Hier bei uns in der WK erwartet dich ein offenes und familiäres Arbeitsklima. So, jetzt weißt du ein bisschen mehr über Konstrukteurlehre bei uns in der WK. Ich hoffe, ich habe dich neugierig gemacht. Wenn ja, würden wir uns über deine Bewerbung freuen.